Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meine Lieben, wir haben hier als erstes im Bild den Rave Reader und da sehen wir, wir haben hier ein ziemliches hin und her, wir haben hier einmal Short, dann ist er hier auf neutral geswitcht, wieder Short, wieder Neutral, wieder Short, wieder Neutral, eine längere Zeit, hat dann gestern hier einen Short gegeben, der zwar auch ins Plus reingelaufen ist, aber jetzt keine großartige Bewegung geliefert hat, ist dann auf neutral geswitcht und danach kam dann praktisch hier das Beisignal. Ich bin hier noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das Ganze weiter laufen lassen werde. Also die Short, die wir haben, werde ich definitiv laufen lassen, aber ich gehe nicht davon aus oder beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir hier, was den, ähm, die Bewegung hier angeht, jetzt als nächstes wieder eine Short-Bewegung sehen werden. Abwarten, ähm, dafür haben wir einen Wraithreader, sobald es ein Signal gibt, werden wir darüber informiert. Gehen wir jetzt mal hin und gucken uns den 4-Stunden-Chart an, dann sehen wir auch, woher diese Bewegung rührt und zwar haben wir den 4 stunden order Block, den ich euch schon mehrfach in den Videos gezeigt habe, in der Academy sowie auch in den öffentlichen Videos und dort haben wir jetzt eine Mitigierung des Orderblocks gesehen und das ist normalerweise so ein Punkt, wo man sagt, okay, dort kann es schon zu Ende sein mit dieser mit diesem Test des Orderblocks. Und von hier aus von hier aus könnten wir auch eine Bewegung nach unten sehen. Ich habe euch über die Bewegungen ja auch in der Telegram Gruppe informiert. Hier einmal ein eine Möglichkeit für euch, wie ihr das ganze finden könnt. Geht einfach in die Suche rein über das, äh, die Lupe und gibt dort dann halt eben ein äh, Crypto Talk Bitcoin oder halt eben direkt über diesen Link, der auch unter dem YouTube Video immer erscheint. Solltet ihr Interesse haben, der Academy beizutreten oder den Wave Reader zu nutzen, könnt ihr dann auch hier oben in der angepinnten Nachricht abstimmen und dann kontaktieren wir euch natürlich, um mit euch alles weitere zu besprechen. So, der Orderblock ist wie gesagt angelaufen worden. Es bedeutet jedoch nicht, dass es nicht sein kann, dass wir den kompletten Orderblock füllen. Das heißt also, dass wir nochmal eine Bewegung nach oben sehen, die dann praktisch den Bereich hier komplett füllt und dann erst mit dem Abverkauf beginnt. Im Großen und Ganzen, da gehen wir jetzt mal gerade ein, anderen Chart äh, schauen und zwar den Beibe-Chart. Habe ich hier noch die Previous Weekly Level von letzter Woche. Bedeutet, die sind jetzt nicht mehr gültig seit der heutigen Kerze, aber bis gestern waren sie nicht gültig und deswegen lasse ich sie noch drin. Die neuen zeichne ich euch heute äh, im Laufe des Tages ein und um teile sie dann in der Academy. Wir haben alle Level abgearbeitet in der Woche und haben auch einen schönen äh, bounce über das previous week, uh, weekly value area low gesehen und zwar gestern noch bedeutet wir haben hier wirklich alles abgearbeitet was was geht und jetzt kommt es halt eben darauf an wie die neuen level aussehen die schauen wir uns aber wie gesagt extra in der academy an das wird definitiv eine interessante woche da kann äh, volatilität in den markt reinkommen und das machen wir uns natürlich zu nutzen bis dahin Halten wir erstmal die Füße still, würde ich sagen. Der Dollarindex, und das ist ein super interessanter Punkt, den wir uns jetzt angucken, der befindet sich unter dem Level, welches für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist für den Bitcoin. Sollten wir es nicht schaffen, darüber zu kommen, gehe ich davon aus, dass der Bitcoin wieder weiter steigen wird. Sollten wir darüber kommen, könnte das eine Abverkaufsserie für alle Assets da draußen bedeuten. Die Lage auf ja, Elliot Wellenbasis sieht wie folgt aus, wir haben hier möglicherweise die Welle 3 abgeschlossen, korrigieren jetzt zur Welle 4 oder aber wir haben hier die Welle 3 abgeschlossen, haben hier die Welle 4 gehabt, sind jetzt hier in der 1, 2 und kommen dann zur 3, 4, 5 nach oben, um die große Welle X abzuschließen, um dann auch mit dem, ja ich sag jetzt mal Bullen Run in Anführungszeichen abzuschließen, wir haben hier Zwei Level, die für mich auch ebenfalls noch interessant sind. Wir haben hier einmal das Hoch von hier. Das ist ebenfalls so der Anlaufpunkt gewesen für die Bewegung, wo es dann zur Korrektur kam, was ja fast schon klar war. Ähm, wir haben ein ganz kleines Swing-Failure-Pattern gesehen, welches dann diesen Abverkauf hier eingeläutet hat. Hatten wir ja auch gezeigt gehabt. So, hier. ja. Also, wir haben hier, wir könnten im Daily Timeframe das perfekte sfp sehen ja also das war hier wo ich jetzt gesagt habe swing failure pattern und was darauf passiert ist ähm, war dann praktisch der abverkauf der auch von Wave reader dann halt eben begleitet wurde ja deswegen seid da auf jeden fall vorsichtig mit longs es könnte so sein dass wir äh, hier erst die drei gesehen haben und jetzt zur vier korrigieren und dann erst nach oben starten, aber es kann auch genauso gut sein, dass wir noch ein gutes Stückchen nach unten kommen, dann die 1, 2 daraus machen, 3, 4, 5 nach oben, bis die X abgeschlossen ist, um dann praktisch mit dem weiteren Count vorzugehen. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat und wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Das war's von mir, eurem Mr. Sagittario von der Bulvers Bear Academy. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.